Um, ein kurzes Kapitel mit ein, zwei wenigen sehr nützlichen Hinweisen, die sich in deiner späteren Arbeitswelt vermutlich auszahlen werden. Es geht um Dokumentvorlagen. Um, Dokumentvorlagen sind, wie hier beschrieben, eine Art Schablone, auf deren Grundlage neue Dokumente erstellt werden. Das heißt eine Vorlage oder auf Englisch Template. Entsprechend lautet die Dateinamenerweiterung einer Wordvorlage, .x für Document Template. Jetzt, was ist eigentlich eine Dateinamenerweiterung? Kleiner Exkurs für Leute, die sich mit Computern vielleicht noch nicht so gut auskennen. Ich wechsle zum Finder und gehe hier in die Einstellungen. Und da sehe ich, dass alle Dateinamen-Suffixe eingeblendet werden. Das bedeutet in der Praxis, wenn ich auf meinen Schreibtisch gehe, dass ich bei allen Dokumenten sehe, ähm, welcher Typ Dokument es ist. HTML ist ein Internetdokument. Das wird entsprechend mit dem Browser geöffnet. Ich kann das aber auch von anderen Programmen öffnen lassen, aber mein Computer öffnet es mit dem Browser. Entsprechend kriegt das Symbol hier auch ein kleines Firefox-Bild ähm, eingepflanzt. DocX ist für Dokument und zwar X seit der inzwischen schon recht alten Version. Früher hieß das bloß Doc. Den begegnet man immer noch. Äh, Dokumenten mit so einer Endung ohne X, PowerPoint und so weiter und so fort. Also, das sind Dateinamenerweiterungen. Jetzt, wenn wir also, ähm, wir kommen später nochmal dazu. Es gibt ein sogenanntes Normal.m, warum das m heißt, weiß ich nicht. Aber ähm, Word bietet an verschiedenen Stellen an, etwas als Standard festzulegen, hier wird die Schriftgröße gezeigt. Wir hatten das auch schon bei den Absätzen etc. Das wird dir immer wieder begegnen, jetzt wo du es kennst. Und das heißt, das, oder das wirkt sich jeweils auf, aus auf die normal.m, das normal. Und bedeutet, dass wenn ich in Zukunft ein neues Dokument öffne mit Command M, oder so über das Menü, dass hier eben Calibri 12 steht oder vielleicht Areal 12, je nachdem, was du eben hier äh, als Standard festgelegt hast, bei den Einstellungen, wie gesagt. Oder wie es hier steht. Ähm, wichtig auch, ähm, immer wie mehr äh, arbeiten wir online, mit Word auch und Microsoft stellt online, nicht nur in der Word Online Office 365 Version, sondern eben auch verknüpft mit der hier lokal installierten Version, ähm, viele Vorlagen zur Verfügung, die zum Teil ganz nützlich sind, um Zeit zu sparen. Da muss man nicht mehr immer alles von vorne selber erstellen und sieht meistens auch besser aus. Gut, was bedeutet das jetzt also in der Praxis? In der Praxis heißt das Folgendes. Ich habe hier ein kleines, kleines Dokument vorbereitet, das noch sehr einfach, sehr rudimentär gehalten. Ist. Das könnte man noch ausweiten mit Adresse, Ort und Datum und vielleicht hier noch ein... Bild von der Schule ähm, reintun, etc. etc. Vielleicht gibt es noch eine Fußzeile, Kopfzeile, zusammengenommen fünf Minuten Arbeit, die ich nicht jedes Mal neu machen möchte. Das heißt, wenn ich so ein Dokument speichern möchte, mache ich, wenn ich zum ersten Mal speichere, kann ich auch einfach speichern klicken, aber wenn es schon mal gespeichert ist und jetzt möchte ich es noch als, Vor als Vorlage abspeichern, dann mache ich speichern unter und wähle hier das Dateiformat Vorlage. Jetzt, normalerweise würde hier der Ordner geändert und ich würde diese Vorlage, nennen wir sie Brief, in ähm, den Ordner ablegen, in dem Word seine Vorlagen drin hat. Ähm, nur haben wir auf den Computern als Gastbenutzer keine Schreibrechte. Deshalb habe ich jetzt hier schon den Schreibtisch vorbereitet bzw. ich wähle den Ordner EZL Dokumente an und du siehst, dass ich das eigentlich schon mal gemacht habe. Ich überschreibe jetzt die Vorlage. Das würde man normalerweise nicht tun. Jetzt haben wir sie hier. Oh, ging nicht. Okay, warum nicht? Vielleicht wegen des Überschreibens. Mal schauen. So. Gut, jetzt hat es funktioniert. Nach drei Anläufen. Wenn ich jetzt also in den Finder wechsle, hier in den besagten Ordner, die beiden kann ich löschen, und das hier umbenennen wenn ich jetzt also hier doppelklicke, was passiert? Ein neues Dokument wird ähm, geöffnet und zwar siehst du die ganze Vorarbeit die ist hier drin, das heißt aber nicht Brief oder Brief 3, sondern das heißt Dokument 15, das heißt die eigentliche Datei Brief die ist unangetastet, die galt eben oder diente nur als Vorlage, als Template und basierend darauf kam ein neues, wurde ein neues Dokument erstellt das ich dann bearbeiten, anpassen kann ähm, und dann als neues Dokument speichern kann und ihm dann auch einen entsprechenden Namen geben muss. Und es wird dann auch vorgeschlagen, das als normales Word-Dokument zu speichern. Gut, ähm, wenn ich jetzt Brief, wenn ich meinen persönlichen Computer habe und meine Dokumentvorlagen abgespeichert habe, dann ähm, kann ich darauf zugreifen, indem dass ich neu aus Vorlage wähle und da sind so die Standardvorlagen, die Word mir anbietet, Brief ist hier nicht drin aus besagten Gründen ich habe keine Schreibrechte aber normalerweise wird das dann hier auftauchen und alle meine eigenen Vorlagen würden hier aufgelistet so ähm, einfach noch ein kleiner Hinweis du kannst dir vorstellen dass wenn du regelmäßig Briefe schreibst dass das sehr nützlich ist ähm, es ist davon auszugehen dass du an deinem zukünftigen Arbeitsort von deinem Arbeitgeber bereits Vorlagen zur Verfügung gestellt gekriegt, gestellt werden kriegst die Du dann verwenden musst. Und jetzt weißt du, wie das funktioniert. Wenn du ein eigenes Business aufziehst oder privat regelmäßig Briefe schreibst, dann kannst du hier viel Arbeit ersparen. Ich empfehle dir einfach dafür zu sorgen, dass dieser Ordner, in dem diese Vorlagen gespeichert sind, und das beschreibt uns Word ein bisschen weiter unten noch hier, dass du diesen Ordner, wo diese Vorlagen gespeichert sind, Backups, dass es also regelmäßig diese Arbeit, die du da investiert hast, gesichert wird für den Fall, dass dein Computer kaputt geht. So, jetzt weißt du, wie Dokumentvorlagen funktionieren und ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen.